Ich arbeite bei der Deutschen Bundesbank, bin dort in der IT und kümmere mich dort um die Telekommunikationstechnik hier im Haus. Ich nutze eigentlich die variablen Möglichkeiten, die die Bundesbank bietet. Das bedeutet, man kann eben halt auch von zu Hause aus arbeiten und das hilft erheblich, eben Familien und Beruf halt in Einklang zu bringen.